Wir sind hier bei der Marke Elan, bei mir steht der Andi und wir haben hier einen ganz besonderen Ski aus der Reihe Wingman. Andi, was ist hier das Besondere? Ja, ich möchte euch unseren neuen Wingman 82 CTI vorstellen. Äh, ihr seht es schon am Shape vom Ski, alles ein bisschen breiter und am Fuß ein bisschen breiter, in dem Fall 82 mm. Breitere Schaufel, breiteres Heck, sehr, sehr vielseitiger Ski. Er hat seine Vorteile auf der Piste wie auch abseits der Piste. Wie gesagt, wir gehen mit dieser 82er Skimitte in den absoluten All-Mountain, All-Round-Bereich. Wir haben das Amphibio-Profil drauf, also das heißt, in den Kanten ein bisschen dickeres Profil, im Außenbereich der Ski bisschen dünneres. Ansonsten Ausstattung, Seitenwange, Holzkern, da arbeitet man mit einer Konstruktion, die man aus dem Freeride-Bereich mit übernommen hat, gefressten Holzkern mit eingelegten Carbonröhren. Macht den Ski ein bisschen leichter und auch so vom ganzen Flexverhalten ein bisschen geschmeidiger. Super, wirklich ein spannender Ski. Schauen wir mal, wie er sich auf der Piste verhält. So, hier steht jetzt der an die Schneider von Sport und Radsport Schneider Traunstein und wie war der Eindruck? Der Eindruck war sehr, sehr gut. Durch die Amphibiotechnologie er lenkt er leicht ein, er hat aber trotzdem einen hervorragenden Kantengriff, braucht relativ wenig Kraft zu fahren, also nur zu empfehlen. Und was denkst du, Zielgruppen, Einsatzbereich für den Ski? Ja, also hier in der 82er Mitte mit Titanalbegurtung, durchweg sportliche Fahrer, ein Ski für den ganzen Tag, jedes Gelände. Dankeschön. Danke.